Dieses Video setzt nur Kenntnisse der vier Grundrechenarten voraus. Textaufgaben zu den Grundrechenarten Bei Textaufgaben, die mit den Grundrechenarten zu tun haben, ist der Aufbau des Satzes sehr wichtig. Schauen wir jetzt diese Textaufgabe hier. Dividieren Sie die Differenz von 125 und 20 mit der Summe von 4 und 3. Schauen wir mal, wie der Satz jetzt hier aufgebaut ist. Es steht, dass man dividieren muss, soll, also durchmachen. Was muss man aber dividieren? Dividieren. Was steht nach dem Wort dividieren? Die Zahlen 125 und 20? Nein. Nach dem Wort dividieren steht das Wort Differenz. Also, ich muss eine Differenz dividieren. Differenz, was bedeutet Differenz? Minus machen. Also ich muss etwas Minus erst machen. Und was ist die Differenz? Die Differenz von 125 und 20. Also mit 125 und 20 muss ich genau das, was hier steht, machen. Also Minus. 125 minus 20, das ist 105. 105. Also wir haben die Differenz gerechnet. Also diese Differenz muss man immer noch dividieren. Mit was muss durch was muss man dividieren? Was steht da? Nach der Differenz, und da haben wir das jetzt hier erledigt, danach steht ein mit, und das wird dann sein, durch was wir dividieren. Ja? Und was steht danach? Die Summe, mit der Summe, eine Summe, müssen wir da benutzen. Also, wir müssen etwas Plus erst machen. Was steht nach dem Wort Summe? Nach dem Wort Summe steht 4 und 3. 4 und 3 ist 7. Also, die Differenz, 105, durch die Summe, 7. Differenz, 105, äh, durch Summe, 7. Also, das muss man dividieren. Dividieren die Differenz durch die Summe. Und das ist ja... 105 durch 7, 15. Also die Antwort zu dieser Aufgabe ist 15. Weitere Beispiele über Textaufgaben gibt es in einem anderen Video. Danke sehr.